Hallo Leute, das ist unser Kanal. Ja. <lacht> so, so sieht ein Hirnfick aus. <lacht> Hallo Leute, das ist Andi Lacht. Und das ist Marcel Ernst Komisch. Und wir sind zusammen ein Töricht. Wir sind zusammen... Nee, so ein Scheiß. Oh, Alter. Perfekt. Hallo Leute, er kratzt sich an der Birne und wir sind Töricht, haben einen Kanal. Herzlich willkommen. Genau, jetzt seid ihr schon mal richtig. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, ihr müsst abonnieren und diese Glocke drücken. Oh. Willkommen bei der Tagesschau. Wollen wir es nochmal machen? Ja. Okay. Hallo Leute, herzlich willkommen auf unserem Kanal. Ich bin Andy und das ist Marcel und zusammen sind wir die Band Töricht. Sowas? Ja. oder vielleicht ein bisschen mehr abwechseln bin ja gar nicht dazu gekommen. Dann sag du das gleiche nochmal. Okay, ich sag das gleiche nochmal. Hallo Leute, ich sag das gleiche nochmal.